hallo, herzlich willkommen hier im Kreativ Valley. Ja, heute möchte ich mit euch mal was anderes machen. Und zwar habe ich äh, aufgrund meines Umzuges ja, äh, einige Sachen um- und ausgeräumt und man glaubt ja gar nicht, was man so alles in den Schränken hat. Na? Bei mir war es ja, ich habe einige Jahre Comic-Fan und habe viele, viele Comics bei mir rumliegen. Und da wollte ich einfach mal mit euch drin stöbern. Und dann fangen wir mal an. Da haben wir das als allererstes das hier. Ich weiß gar nicht, von wem ich das habe. Und ich war ganz überrascht, dass ich das habe. Aber man beachte mal hier. Ich meine mal, so. Das Datum. 27. Januar 1973. Äh, das war lange vor meiner Zeit. Aber so können wir mal reinschauen. Asterix, ein guter Rat zur rechten Zeit. MV Comics. So, dann haben wir hier aus Asterix und der See. einige Sachen. Ein Auszug. So war das ja damals. So ein paar, Se paar Seiten. Aha, dann haben wir hier Smokey Bear, der Totempfahl. Okay, Smokey Bear. Wie gesagt, ich habe das Heft gerade gefunden und äh, ich habe mal, ja, ich glaube, einige Comics so bekommen und geschenkt bekommen von Leuten. Und ich, ja, dass ich das Ding hier habe, das hat mich echt überrascht. So, was haben wir hier? Aha. Die Fälle des Privatdetektivs Jason Bart. Ein Koffer voller Geld. <lacht> Noch nie von gehört. Und das hier, das fand ich auch immer interessant. Das kenne ich noch. Wo ich ganz klein war, hatte mein Bruder auch immer Comics. Und dann gab es auch immer in der Altstadt bei uns, hier in Spandau, gab es einen Laden, der hat äh, so Comics verkauft. Und man konnte aber auch, also Comics und Romane und Bücher und so eine Sachen. Ich weiß gar nicht, was der was der für einen regulären Handel hatte. Aber auf jeden Fall konnte man dort Bücher kaufen, gebrauchte Bücher und auch seine Bücher dort eintauschen oder verkaufen. Und da hat mein Bruder äh, regelmäßig sich Comics geholt und ich habe es dann immer aus seinem Bettkasten stibitzt, um sie dann auch mal anzuschauen. Und daher kenne ich das hier so, Asterix Club. Das gab es auch in der Mickey Mouse. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ich lese es mal vor. Für 10 Gutscheine gibt es ein Plakat kostenlos zur Auswahl. Also man musste, wenn man diese Comics gesammelt hat, diese Ecken sammeln. Und dann konnte man die dem Verlag schicken. Und dann kriegte man ein Plakat kostenlos. Ja, coole Zeichnungen hier. Wahrscheinlich die Comic Sammler unter euch werden das hier wahrscheinlich schon kennen. Und dann, was haben wir hier? Ah, fünf bunte große Plakate. Kostenlos. Für zehn Gutscheine aus Superman oder MV-Comics stehen folgende Plakate zur Auswahl. Asterix, Obelix, Mirakulix, Troelix oder die Betthöhle. Einfach ausschneiden und direkt schicken an Herber Verlag Stuttgart. Sehr schön. Sowas fand ich halt immer sehr interessant. Sowas gab es auch in der Mickey Mouse sehr oft, dass man halt, ähm, da gab es ja auch Bastelseiten und so eine Sachen, da gab es auch mal so Extras aus Pappe, ist ja heute unvorstellbar. Äh, wenn man mal in der Kinderabteilung, da kommst du ja fast gar nicht an die Hefte ran, weil nur der ganze Plastikmüll da drauf ist und nur dadurch verkaufen sich die Hefte. Was in den Heften drin ist, ist ja scheißegal. <lacht> So, hier haben wir Superboy. Mhm. Ganz schön dick, der kleine. Und da haben wir Krypto. Oder heißt er das so? durch ein rotes Halstuch. Das muss Krypto sein. Oder es wird Krypto. Superboys Hund. Aha, so bekommt er ihn. Ja, und was gibt es jetzt hier? Jetzt gibt es den Dicken zum dranziehen und Kaputtlachen. Rund einen Meter groß, stark, lustig und lebendig. Obelix der Römerschreck. Wer Obelix noch nicht kennt, soll ihn hier kurz kennenlernen. Mhm eine Wundertüte beim Kaufmann ausgepackt und zusammengeklebt, wird er dann fast einen Meter groß an die Wand hängen, ranziehen und kaputtlaufen, damit das zusammenkleben schnelle, uns Scotch Magic, Scotch Magic, das ist also ein ein, ein, ein Okay, den kann man dann und Werbung von Scotch Magic, also so, hier geht's weiter mit Superboy. Dann war es noch Ende. Und hier haben wir noch mal, wer die Wahl hat, hat die Qual. Genau, die ganzen Asterix-Hefte. Ui, in einer Schmuckkassette für 32 G-Mark. Wow. <lacht> ja, MV Comics von 1973.